Äh, mein Name ist Jens Lindhank, äh, ich bin Professor für die und die Informatik an der Fachhochschule Westdeutsch in Italien ähm, und ich möchte heute ein bisschen präsentieren, wir, ähm, was wir für neue Dienstleistungsmaßstatt haben, auch die Dienstmaßstatt News, äh, die Verwaltungsmaßstatt und... Äh, äh, äh, Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Ah. Ja. Ähm, ich habe gestern geschaut, in ich äh, rechnerweise 200 29000 äh, mit 9.000 Georeferenzierten, Bilder schon auf SmartShot, mittlerweile 835 Mitglieder. Und äh, ich habe ein paar Grafiken äh, äh, berechnet, wie es so aussieht, dass man sieht, die Kurve steigt stetig an, Und dann, äh, nach oben in letzter Zeit. Man, man sieht auch jedes Mal, wenn eine neue Sammlung äh, geht, dann, dann geht es wieder ziemlich äh, hoch mit der Georeferenzierung. Ähm. Hier möchte ich ja gerne neue Funktionalitäten für die äh präsentieren. Hier haben wir eine von diesen Panorama-Ansichten, die jetzt auch heute aufgeschaltet sind auf SmartShop. Das, das Spezielle an diesen, an diesen Ansichten ist, dass sie das Bilder ja die auf Kartons gekriegt wurden, also Bilder, die nicht mehr oder weniger vom gleichen Standort auf aufgenommen worden sind und die dann zusammengeklickt werden. Das Problem hierbei ist, dass die klassische Georeferenzierung möglich ist, weil ähm, die Perspektive ein bisschen anders ist, je nachdem der Standort nicht ganz genau der ist. Und wir haben dann ein, ähm, eine zusätzliche Funktionalität entwickelt, um äh, die Georeferenzierung vornehmen zu können. Ähm, und das funktioniert ungefähr so. Also wenn wir SmartShot ähm, dann äh, ein Bild anzieht, das man georeferenzieren möchte. Dann man äh, hier so ein Bild, das aus drei Bildern zusammengesetzt äh, ist. Und äh, man kann dann, wie gewohnt dann auch neue Ge starten klicken. Und hier kommt jetzt das Neue. Hier kann man dann entscheiden, ein einziger Bildwindel oder sind es mehrere Teilbilder oder eine Foto-Montage. Äh, wenn ich dann auf das Zweite äh, klicke. Dann komme ich dann weiter und äh, im nächsten Schritt geht es dann darum, die verschiedenen Teilbilder aufzuteilen. Hier kann man dann äh, einfach ein kleines Quadrat äh, einzeichnen auf das, äh, das Bild, auf die Zugfüge drücken und dann wird das äh, dieses Teil dann ausgeschnitten auf dem großen Bild. Und dann kann man so weiter dann klicken, äh, äh, bis man dann sämtliche Teile in diesem Bild dann... Äh, äh, zusammen ausgeschnitten geschnitten hat. Ähm, die Georeferenzierung von den einzelnen Teilbildern, die ist eigentlich wie die klassische Georeferenzierung, man, man setzt den Punkt, äh, von wo aus das Bild das Teilbild aufgenommen worden ist, die Blickrichtung, Und dann funktioniert die Georeferenzierung für jedes Teilbild das ist genau gleich, dass man die, äh, die Punkte anklickt und dann jedes Bild, äh, jedes Teilbild, äh, einzeln georeferenziert. Äh, wenn das dann abgeschlossen ist, dann sieht das ungefähr so aus. Also im Smarkshot wird dann so dargestellt werden, dass man die einzelnen Teilbilder äh, nur als 3D-Objekt äh, sieht. Man kann dann auch so sich äh, herumbewegen, dann verschiedene äh, Ansichten anschauen. Äh, man sieht auch, dass es manchmal vielleicht ein bisschen Überschneidungen gibt, je nachdem. Das liegt natürlich daran, dass die Bilder nicht, nicht immer von genau dem gleichen Standort aufgenommen worden sind. Um, aber im Prinzip sieht es relativ gut aus. Und man kann das dann als, äh, als Einobjekt äh, anzeigen. Ähm, wir haben vor einigen Jahren ein paar Tests gemacht mit solchen Gletscherfotos. Und ich weiß, dass jeder noch ein, ein paar Sachen dazu sagen wird. Deswegen werde ich hier nicht allzu so viel äh, darüber sagen. Wir haben vor ein paar Jahren ein paar Tests gemacht mit äh, Terra-Fotos. Äh, und wir haben da auch dann eine Punktfolge generiert und haben dann diese Punktwolken mit einem heutigen Höhenmodell verglichen. Das war ein kleines, äh, ein kleines Projekt, das wir zusammen mit Mithropo gemacht haben, wo man im Prinzip mehrere Bilder genommen hat, aus also die Fotogrammetrie, die fotogrammetrischen Methoden ein Punktwolke berechnet hat und diese Punktfolge dann mit dem Höhenmodell äh, verglichen hat. Das war nur ein kleines Projekt. Es ähm, geht ein bisschen weiter. Dann haben wir noch ein äh, anderes Projekt gemacht, auch im Zusammenhang mit äh, Gletscherbilder, das war ein Projekt zusammen mit der SOGI, also der Schweizerischen Organisation für Geoinformation, wo die Idee war, also das nicht Marktschock hier, das ist auf einem 3D-Logos, den gleichen Technologien, wo die Idee war, dass man im 3D-Logos diese Objekte selber anzeichnen kann. Man kann zum Beispiel die Linie, die Gletscherlinie, digitalisieren, also anklicken, auf äh, entweder auf den digitalen Globus oder im Bild. Und dann kann man äh, im Prinzip sich dann anzeigen lassen, wie wie dann die Data-Linie entweder auf dem historischen äh, Bild oder eben auf dem digitalen Globus äh, damals oder, oder eben heute ist. Und dann kann man das äh, visuell äh, vergleichen. Also Das sind Funktionalitäten, die wir sozusagen als side project ähm, äh, energie Vielleicht noch ein paar Perspektiven auf das also äh, Etwas, was wir gerne äh implementieren möchten, ist die Georeferenzierung von äh, Gebäuden. Ein Problem ist heute, dass man die, äh, Punkte aus den Gebäuden leider nicht anschicken kann. Der technische Grund ist, dass die Gebäude, das sind andere Objekte als äh, das äh, Höhenmodell und die, äh, die Luftbilder, die über das Höhenmodell übergezogen sind, das sind, das sind äh, rein technisch gesehen andere Objekte. Und das müssen wir dann anders implementieren, dass man auch äh, Punkte auf einer Fassade oder auf einem Dach aufberechnen kann und dann auch als äh, Referenzpunkte äh, benutzen kann. Ähm, dann haben wir letzte Woche in Florenz ähm, das neue API vorgestellt. Also das API das ist im Prinzip äh, eine URL. In dieser URL kann man dann äh, direkt auf verschiedene äh, Informationen, die in der smartshop Datenbank drin sind, da kann man drauf zugreifen. Man kann damit dann auch Applikationen entwickeln, mit äh, denen man dann relativ einfach smart Daten einbinden kann. Also man kann zum Beispiel äh, die view äh herausnehmen, man kann, äh, man kann die rechten Bildparameter äh, herausnehmen. Das kann man dann auch automatisieren und in so einem API kann man auch dann verschiedene Sachen machen. Man kann äh, zum Beispiel den äh, die Daten in eine externe Applikation einbinden, also wir habe zum Beispiel eine Webpage äh, entwickeln die dann die Informationen von Smartphone, ähm, dann anzeigt. Äh, ein anderer Use-Case, den, den wir auch schon getestet haben, das war ein Screenshot also eine von äh, einer mobilen Applikation, die zwei schwedische äh, Masterstudenten bei uns entwickelt haben, da ist die Idee, dass man ähm, ein historisches Bild anzeigt dass die Applikation dann den Weg weist, wie man dieses, dieses Bild nochmal äh, aufnehmen kann. Und äh, wenn man das Bild dann aufgenommen hat, dann bereitet die Applikation gut die Georegernosierung. Das ist auch ein Use Case und äh, ein Use Case, ähm, äh, die, äh, wo die Interrail-Warnen waren. Die Idee ist, dass man aus smartphone Bilder herauszieht und damit man einen künstlichen Intelligenz findet, also einen Machine Learning Algorithmus, der verschiedene Orte wiedererkennen kann. Und die Idee ist, dass man dann äh, damit eine Drohne äh, steuern kann, ohne ein GPS. Das heißt, dass die, dass die Drohne und äh, sie wiedererkennt, welches, welches die verschiedenen ähm, Dinge sind, die, die, die durch die von der Drohne sichtbar sind weil die Person äh, im Prinzip selber verrechnen kann, wo sie genau ist. Das, äh, das ist im Moment ein, ein Projekt, das in der EPF am wir auch mit Reisen. Es gibt noch mehrere Use-Cases und äh, wenn Sie möchten, ist auch die Referenz zu ähm, der Präsentation im Paper, das wir letzte Woche in Florenz ähm, äh, präsentiert haben. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen Zeit haben zu fragen oder ob das eher nachher... <lacht> Acht Minuten. Okay. okay. Wir haben ja nachher noch Zeit. Ähm, mhm. Können Sie Ihren Ihrem Singsamt dann löchern? Wir nehmen auch Laptop mit, weil es noch nicht funktioniert. Okay. okay gut, dann hat Elias noch <hums> <hums> <hums> <hums> Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gut, Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ich glaube, das funktioniert. Ja. Gut, auch ich, ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Tag treten äh, der Crowdsourcing-Gruppe der, der, des Bildarchives Und wir werden auch Ihre Hilfe angewiesen sein in den nächsten ein bis zwei Monate oder sogar vielleicht bis zu einem halben Jahr. Äh, mein Name ist Elias Holt. ich arbeite als technischer Angestellter äh, in der äh, Abteilung Glaceologie an der Versuchsanstalt für Barthofahrer und der ETH Zürich. Und darf ich Ihnen heute das Projekt e und vorstellen. Aber zunächst, um den Sinn des Projekts vielleicht ein bisschen besser zu leiten, möchte ich Ihnen ähm, über eine Studie ähm, informieren, die wir pünktlich vor eineinhalb Wochen publizieren, publizieren konnten und entsprechend das ECHO in den Medien auslöste. Und zwar geht es um die Halbierung der Plätschern, in den letzten äh, 85 Jahren. Jetzt äh, haben Sie davon gelesen, gehört oder einen Beitrag und haben gesehen. Äh, und zwar, auch schon wie Jens gesagt hat, geht es um die, äh, diese terrestrischen Aufnahmen des Swiss welche in den Jahren 1917 bis 1947 äh, an 7000 Standorten im schweizerischen Aufnahmen entstanden sind. Äh, total sind es 58. Da. Rund 58.000 Glasplatten, die äh, dort aufgenommen wurden. Und in den letzten zehn Jahren, oder schon fast 15 Jahren, vom sie digitalisiert, aufbereitet, äh, mit den Metadaten aus den Feldbüchern der damaligen Ingenieuren äh, angereitet wurden, auch mit Snapshot-Informationen ähm, äh, angereitet wurden. Ähm, äh, genau, dann ähm, heutige stereofotogrammetische Auswertungen äh, machen. Die Bilder wurden 2018 äh, öffentlich zugänglich gemacht. Und so äh, haben wir es versucht, ein Projekt zu akquirieren und äh, zu schauen, was wir für die Gletscher äh, zum Thema aus diesem äh, herausbringen. Wie schon gesagt, äh, wir haben die halbautomatisch stereofotogrammetisch ausgewertet den äh, Kunden 58.000 äh, Bilder haben wir nur um 22.000 äh, verwendet, da diese Gletscher zeigen. Die anderen zeigen keinen Gletscher, die haben wir dann aus dem Vor gelassen. Ähm, was wir hier sehen, ist auf der linken Seite äh, die Karte. Grau ist der Gletscherstand von 2016, blau ist der Gletscherstand von 1931. Oben sehen wir, wenn wir die Bilder von einem Standort ähm, Zusammentitchen, so ein Panorama, wie ähm, die Überlappung aussieht und es wurden auch verschiedene Kameramodelle verwendet. All dies müssen wir berücksichtigen äh, in unserer Analyse. Ähm, aus den Auswertungen haben wir dann äh, höhen, historische Höhenmodelle gerechnet ne? und Ortofotos natürlich. Und die mit dem aktuellen Höhenmodell, also ähnlich was Jens am alert gezeigt hat, ähm, haben wir die ganze Schweiz äh, gemacht und alle Gletscher versucht zu rekonstruieren. Ähm, wie man hier sieht, ist es uns nur teilweise gelungen. Ähm, und 40% der Gletscherecken konnten wir rekonstruieren. Der restliche Teil konnten wir hypso das heißt höhenabhängig äh, interpretieren und so wie die Lücken füllen, um dann wirklich die, die Differenzen äh, präzise zu berechnen. Und wie Sie schon aus dem Medien kennen, äh, das ist die die haben sich halbiert genau das 51,5 Prozent für mit einer Unsicherheit von etwa 6,1 genau dann wie Sie wissen und im Bildarchiv ist das sowieso so Bilder sagen mehr als tausend Worte wir sind dann an einige Standorte gegangen und haben eigentlich die heute wieder nochmals aufgenommen und wir sehen hier das Beispiel vom Ober und Theodong-Gletscher, äh, oberhalb von Zermatt, mit dem im Hintergrund, sehr schön, was jetzt der Verlust von 50 Prozent an Gletscher-Eis dann wirklich bedeutet. Und dann haben wir das Beispiel Vodrecieva äh, aus dem Winterland und Rosec. Das ist Vodrecieva, hier rosek gletscher Das ist schon eindrücklich, äh, äh, was wir bereits an Eisvolumen verloren haben. Genau. Man kann das nicht lange irgendwo anschauen. aber trotzdem weiter um, zum t projekt nun. Es um, Coming Forgotten Glacier Images in a New Glance. Wir, wir mögen um, Oder Ednederlum, könnte man auch sagen. Um, uh, wir lieben auch die Mühle, deshalb <lacht> diesen Name um, Angefangen hat das eine das eigentlich mit der positiven Entwicklung des Thera-Projekts, wo wir gesehen haben, hey, da, ist wirklich da steckt wirklich viel Potenzial drin. Und dann einen Besuch unseres Archives. Und dort haben wir hunderte, tausende, zehntausende von Dias äh, über Glasplatten zu zusammengeklebten Panoramas in alten Büchern, sauber beschilderten Jahreszahlen, Fotografen und so. Äh, gefunden oder beziehungsweise wiederentdeckt und dachten das können wir nicht einfach so liegen lassen. Ähm, zusätzlich kommen wir, bekommen wir in den letzten Jahren immer wieder Anfragen von, von Leuten, die von ihrem Großvater auf dem SP Bilder gefunden haben von letzten anno 1920 und möchten die irgendwo abgeben. Jetzt ist das Sammeln von Bildern ja nicht unsere Haupttätigkeit eigentlich. Gleichzeitig finden wir es auch schade, wenn, man diese, Zeitzeugen einfach, ähm, also wenn diese Zeitzeugen einfach verloren gehen. Äh, deshalb sind wir dann in Kontakt mit Nicole getreten und haben gefragt, ja, wir müssen uns die Experten zur Hilfe holen, wie können wir das handeln? Und gleichzeitig auch für uns ist es natürlich interessant, was können wir, was steckt für ein Potenzial in diesen Bildern? Es wird ein bisschen schwieriger sein, mit diesen Bildern zu arbeiten, also mit den terra bildern die ja wirklich sehr genau vermessen wurden, die, ähm, die sehr präzise Metadaten haben und die wir auch, wo wir verwenden können. Das wird hier ein bisschen schwieriger, aber wir hoffen trotzdem, dass wir da einiges herausholen können. Ähm, wir sehen, das Projekt ist finanziert von der Meteor Schweiz im Rahmen von CICOS. GECOS ist der Global Climate Observing System. Dabei geht es vor allem darum, Klimadaten, äh, historische Klimadaten ähm, zu digitalisieren, überzuführen und diese, äh, diese äh, für die breite wieder zugänglich zu machen. Ähm, das Projekt hat schon äh, letztes Jahr, vor einem Jahr, gestartet und ähm, der erste Teil, das Inventarisieren, das Triageieren, das Digitalisieren und das Aufarbeiten, das läuft jetzt bereits äh, seit einem Jahr, sodass wir äh, nun, zum, zum, nächsten Schritt übergehen, zum nächsten Schritt übergehen können, und das wäre das Lokalisierung mit Scouts zu Und wenn ich hier in den Rand schaue, sehe ich sehr viele motivierte Leute, das freut mich natürlich. Ähm, der nächste Schritt, da kommt dann der Fall wieder zu uns, geht es um die Analyse der und die Quantitative Auswertung dieser Bilder, ähnliches Terra, wie schon gesagt, wir wissen, dass wird eine Schwierigkeit oder zwei Schwierigkeitsstufen größer, wird. aber das für die Forschung da neue Wege äh, zu finden. Ähm, und was da ist, und da habe ich vorher die Ohren geschwitzt, da gibt es wahrscheinlich eine Funktion in Smashl, geht es um die Wiederholungsfotografien. Äh, Dort läuft derzeit ein Antrag, wo wir dann versuchen, diese Bilder, wie ist das eigentlich das ist noch umgekannt, ähm, wieder äh, an die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit zu geben, dass die im Welt, wenn sie auf eine Bergstuhl sind oder so, wissen, ah, hier ist ein Punkt, wo ich wieder ein Foto machen kann und wir das vergleichen können. Also quasi, äh, wie ich nenne das, wirklich Photography, ähm, die Bilder dann wieder sammeln. Und für uns dann wichtig Punkt so habe ich ihn mir auch aufgeführt, was für uns dann auch wichtig ist, weil ich denke, die Bilder, die Bildern zu uns fließen, das nimmt wirklich von Jahr zu Jahr zu, dass wir dort einen sauberen äh, Workflow haben, haben wir das, wie wir mit dem umgehen können. Genau, dann vielleicht im Stand jetzt. Also die Gletscher-Initiative. Äh, Gletscher. <lacht> <lacht> <lacht> <Bestaufhänge -Kampagne. lacht> äh? ähm, die erste gletscher hat, äh, hat 2019 stattgefunden. Äh, Dabei wurden rund 300 Bilder bereits georepräsentiert. Freut uns sehr, wir haben auch erste äh, Versuche gemacht. Das stimmt uns positiv. Ähm, die aktuelle Standardaufnahme ist, dass wir rund 15.000 Abzüge negative im Panoramabilder haben. Äh, und 17.000 klein, ähm, die bereits bearbeitet äh, sind. Äh, wir werden jetzt aber die sozusagen in Tranchen an sie weiter in einer ersten Branche ab heute. Ähm, sind das 6100 Touchbilder. Davon sind 2301 <lacht> <den> anspruchsvoll. <lacht> <lacht> Mit Anspruchsfolger meinten wir sind so zusammengefleckte Panorama. Wir sehen wirklich auf diesen Karton, die sehen phänomenal aus. Das war das haben früher gemacht. Aber wir Snapshot in und uns eine kleine Herausforderung. Genau, dann werden weitere Etagen folgen, sind hier im vierten Quartal dieses Jahr. und vielleicht noch zu, zu erwähnen, für uns die wichtigsten Parameter ist äh, möglichst genaue Aufnahmestandort und halt auch das Datum, vor allem das Jahr ist für uns wichtig, damit wir das äh, zeitlich gut einordnen können. Genau, dann äh, hat mir Nicole noch gesagt, dann jemals gibt es noch Titelkorrekturen zu den Bildern etc. Das durch die erste Tranche wird dann, wenn wir abgeschlossen haben, wird dann im ersten Quartal 2013 in EPIX integriert und das kann man dann dort, dort machen. Das ich ja. Weil, ähm, ein herzlichen Dank, äh, schon mal an unsere, äh, zwei guten Seelen, äh, im, im Bildarchiv, die, äh, Gina May und äh, Carolina Ingold, die die Bilder identarisiert haben. Ähm, und eigentlich die Knochenarbeit für uns erledigt haben. Äh, ganz herzlichen Dank an dieser Seite, auch also an meiner Seite. Ein. Ähm, natürlich dann an das ganze wild äh, team das, das mit, äh, mit uns das Projekt aufgegleitet hat. Dann an, an Jens für die Erweiterung des match Und natürlich schon, äh, das habe ich gehört, sagen, das sei das effizienteste die das es gibt. Ähm, und äh, Vielleicht jetzt schon ein bisschen blumen im Voraus, jetzt Dank für die Mitarbeit. Ja. Genau. Dann, wenn man ähm, einen Vortrag zur Gletscher und in diesem Jahr, ist es immer muss ich auch der zur aktuellen Situation der gletscher ähm, und ja, also man muss es eigentlich einfach sagen, dieses Jahr gibt es sehr schlimm die Gletscher. Ähm, das ist eigentlich der schlimmste Fall, der äh, eintreten kann. Äh, und zwar hat es begonnen mit sehr geringen Niederschlag im Winterhalbjahr. Und unsere Messungen zeigen hier, dass die Winterbilanzanomalie also ziemlich tief geht bis zu 64% äh, weniger äh, Massengewinn im Winter. Das heißt, es mit weniger Schnee auf den Gletschern gekommen, ähm, äh, also schon der Start ins, ins Gletscherjahr, aber ziemlich schlecht. Dann ein weiterer Faktor ist mehr und etwas früherer Sahara-Staub. Sie ähm, haben die Bilder sicher gesehen, äh, die hellgrauen Gletscher. Ähm, das verkleinert den Albedo, also die Rückstrahlung des, des Sonnenlichts entsprechend, wie etwas schneller erwärmt, mit mehr Energie äh, in, den Gretchen, oder in den Schnee, er äh, wird äh, schnell, oder schneller. Das ist ein Faktor zwischen 15 und 20 Prozent, aber das ist bestimmt nicht äh, zu vernachlässigen. Und was wir sicher wissen von den letzten zwei, drei, drei, vier Monate, äh, wir hatten frühe Hitzewellen, lange laute Hitzewellen und sehr viele davon. Das hat den Gletscher äh, dieses Jahr hier zugesetzt. Und das ein äh, zu Veranschauungen, äh, was das für Auswirkungen hat, habe, habe ich hier zwei Satellitenbilder äh, zusammengestellt. Das ist der Gris-Gletscher. Äh, wir sehen hier Grieß, die Staumauer hier. Äh, der Gletscher, das ehemalige, muss man das sagen, hier ist die Zunge. Vor wenigen Jahren war diese noch verbunden hier unten. Ähm, vom 18. September 2021. Und von diesem Jahr ist das Bild vom 3. Juli 2022. Also, der Gletscher, würde ich jetzt mal drauf sagen, befindet sich im gleichen Stadium. Also, das Akkumulationsgebiet der Schnee ist, die Schütze der Schnee sind nicht quasi schon weggeschmolzen. Aber das sind noch zweieinhalb Monate früher als, als normal. Ehrlicherweise muss ich sagen, das ist jetzt gerade ein Extrembeispiel. Wir gehen so schweizweit, sagen wir immer, handelt es sich um eineinhalb bis zwei Monate. Also ein bisschen weniger als das. Aber das ist trotzdem schon äh, sehr beunruhigend, beunruhigend oder traurig. Genau. Dann äh, müssen wir auch äh, etwas mehr ins Feld, weil unsere Messstangen, äh, bei denen wir die, die Schmelze messen, die, die, die wurden also wir wir erwarten eine gewisse Schmelze und versenken dann die ein 1-2 Meter tiefer als was wir erwarten. Also angenommen, wir erwarten eine Schmelze von 5 Meter, dann setzen wir die auf 7 Meter. Und wie Sie sich vorstellen können, die 2 Meter, die dann noch Rücken die müssen nachbohren und die Pegel nochmal neu setzen. Ähm, und Das ist jetzt ein, ein Graph über die Massenbilanz des Gletschers, äh, über das hydrologische Jahr äh, darstellen. Ähm, also hier im Herbst beginnt der die Schnee oder die Gletschermasse zu gewinnen normalerweise. Blau ist die durchschnittliche Entwicklung. Dann haben wir hier dunkelgrau ist eine Standardverweifung, dabei wir haben zwei Standardverweifungen. Und wir sehen schon, wir hat hier so im Dezember, Januar viel weniger gewonnen, also, also kein Winterfett dazu gelegt. Ähm, die Bike sind jeweils die vierten Meldungen. die Linien sind dann äh, modelliert. Ähm, und wir sehen dann, ist gesagt, viel, viel früher ist er ins Negative gefallen als normalerweise. Ähm, das war die letzte Messung im Juni, da mussten wir schon abbohren. Mittlerweile gibt es schon eine hier und jetzt kommt dann wieder hier unten eine. Ähm, und so zusammengefasst, oder was, was eigentlich die Bilder, wenn man nur diese um die Zahlen einzugehen. Es ist immer schon verheerend, wenn der Graf das Diagramm verlässt, also das heißt, der Forscher der das gemacht hat, das ist weit von jeglicher Erwartung äh, weg Und das war eigentlich das so, das hat uns alle ein bisschen schockiert, wo wir das gesehen haben. Genau, und jetzt schauen wir vielleicht noch kurz in die Zukunft. Ähm, wir, diese Messdaten, die wir aufnehmen, mit denen kalibrieren wir unsere Gletschermodelle und lassen sie dann mit äh, Klimaszenarien, das sind eigentlich Temperatur und Niederschlag, ähm, antreiben und versuchen, die Entwicklung die der Gletscher in Zukunft darzustellen. Wir sehen hier auf der linken Seite, das ist quasi Worst, Worst, Worst Case. Das heißt, wir machen keinen Klimaschutz, wir haben eine Mitte Erwärmung von fünf. 5 Grad global. Und was wir sehen, die Modelle zeigen, eigentlich, dass der Gletscher bis auf wenig Eis, da im Fall auch, ähm, gänzlich verschwindet. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn wir einen starken globalen Klimaschutz, wobei jetzt, Klammer auf, wir müssen langsam noch nicht beginnen, ähm, einsetzen und wir die globale Erderwärmung von 1 bis 2 Grad einhalten, dann können wir den Plätscher oder den Alex gletscher noch bis zum Concordia Platz retten, aber die Zunge bis zum Concordia Platz wird definitiv wegschmeißen. Genau, und wenn wir das noch auf einer anderen Grafik anschauen, das war das Beispiel Prostaralec, äh, dann sehen wir hier auch mit den zwei Szenarien, 1 bis 2 Grad, wir bewegen uns, das Eingang haben wir schon äh, überschritten, wir irgendwo dazwischen, da sehen wir, dass wir bereits 60% des Gletschreises, bis äh, Ende des Jahrhunderts verlieren werden. Und wenn wir gar nichts machen, wir dann bleiben uns mal 2%. Hier auf der Seite ist noch die Unsicherheit. Die ist natürlich je, die ist natürlich dann, äh, immer größer bei äh, weniger, äh, Temperaturunterschied. Wenn nichts mehr da ist, ist die Unsicherheit dann auch, auch klein. Genau. Und umso wichtiger ist es, die, die Bilder für unsere, für unsere zukünftige Generation der Gletscher äh, zu erhalten ähm, und auch immer, äh, man nennt das äh, Awareness äh, schaffen, also die Leute darauf aufmerksam machen, dass da etwas vor sich geht und das so wiederholungsfotografieren oder die Fotografie, wie die Gletscher mal aussehen haben, ein wichtiger äh, Träger. Und für ihre Mithilfe, dass wir das äh, in, den nächsten, in den nächsten halben Jahren ähm, zusammen äh, erhalten können, diese Bilder, ich äh, mich noch einmal herzlich bedanken. Dann ist auch immer, das äh, sagt mein Chef immer sagen, wir sind auch auf Twitter. <lacht> wir können Sie aktuell in unserer Forschung folgen ähm, und kommen immer sehr spannende Projekte und aktuelle Bilder aus dem Welt, äh, die wir über diesen Kanal ähm, verbreiten. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Fragen, ob Sie Fragen sind. Ja, wir haben gesagt, ein Orten sei sehr wichtig, der Aufnahmestand. Mhm. Ist das wirklich der Standort des Fotografen gemeint oder was abgebildet ist? Weil der Standort des Fotografen ist nicht immer sehr einfach festzustellen. Ähm, ja, also ja schon, was, was, Sie, was Sie dann sehen und um wie Sie es reflektieren, ja. Irgendwas mhm. angestellt wird. Oder? Genau, ja. Ja, daraus ja, wird dann der. Und nicht der Fotografenstandort. Ja, das Oder. wird ja dann daraus abgeleitet. Ja. Wenn ich das... Genau. Also je genauer Sie georeferenzieren, umso genauer wird auch der Aufnahmestandort. Ah, es geht um georeferenzieren. Da muss Ja, okay. Im Vergleich zum Zitthera-Bilder, dort wurden wirklich die Positionen genau eingemessen. Und jetzt machen wir das. 40 Jahre, 50, 60 Jahre später mit Software. Also, das wird die richtige Genauigkeit haben. Aber genau das ist um so tätig Der äh, Furka-Gletscher ist ja ein prominentes Beispiel, dass der bis äh, real gekommen ist und jetzt äh, jährlich Folge zurückgeht. Haben Sie da irgendwo auch, schlafende Bilder, die man da einsetzen kann, aus anderen Beispielen? Oder also ich weiß nicht, wie, mhm. wie, wie machen Sie das? Ähm, ja, beim ist speziell, der ging diesmal platsch, und dann hat er sich zurückgezogen um eine Kurve, dann die Steilstufe hoch und liegt jetzt oberhalb. Also, wenn man jetzt dort äh, ein Bild macht, um, um, das ist so der Stand 1870 etwa, 88, da sieht man auch kein Gletscher mehr. <lacht> das ist äh, finde ich einfach. Es gibt einen schönen Standort von Wuppertletscher, der ist gerade vis-à-vis äh, -vis etwas weit. Also, auf der anderen Seite vom Tal, auf der Seite zum Gletscher. Und da dort sieht man sehr schön auf den Zunge. Ich habe das, das Beispiel haben wir. Der äh, ist so unser. Äh, meine, das? Haus, nein, Hausgletscher, weil wir sind sehr schnell dort. Wir, wir machen unsere Feldkunst mit den Studenten am Ronegletscher. Und dort gibt es die Lügung, einen Superstandort, wo man quasi auf die Steilstufe des Gletschers tief und dann den Gletscher weiterverfolgen kann nach, äh, nach hinten. Und dort haben wir auch solche Fotos. Die habe ich jetzt nicht aufgehört. Ich glaube, der Ronigletscher den sieht man nicht mehr. <lacht> Aber ja, das ist die, die Entwicklung. Dort, ja. Auch jetzt mit der, mit der Entwicklung des Sees. Seit 2003 oder so. Äh, und mit der abgedeckten Eisöle. Aber also das ist eine andere. <lacht> Kann ich mal? Ah, okay. <lacht> ja, gut. Ja. gut, ich ja ein bisschen so So, ja, hier ist gut dazu. Gut, wunderbar. Genau, jetzt komme ich ähm, zum Rückblick und Ausblick mit. Wenig Gletscherbildern. Zuerst ein paar Zahlen. Sie kennen mich ja unterdessen auch ein bisschen. Ich mache gerne was mit Zahlen. Die allgemeine Statistik, die Sie auch immer online sehen können. Heute Morgen wurde da auch aufgelöst. Wir haben seit dem Start im Januar 16 bis jetzt 1409 Personen, die sich mit mindestens einem E-Mail uns gemeldet haben. Der Frauenanteil ist Letztes Jahr ein bisschen gestiegen von 9 auf 12 Prozent. Das freut uns natürlich. Insgesamt sind wir jetzt, haben wir die heute Morgen die 120.000 Marke-Grenze gesprengt. So viele Bilder wurden auch übrig seit Januar 2016 kommentiert. Und auch immer halt total spannend ist, sind diese Zahlen. Also wir haben eine Top 10, so also ungefähr sechs aus der Top 10, aus der aktuellen, die ziemlich stabil auch die letzten sechs, sieben Jahre zwar ähm, die haben 83 aller dieser Bilder oder E-Mails was eigentlich fast identisch ist ähm, eingereicht was können wir jetzt hochrechnen 120.000 mal 83 Prozent das ist eine riesenmenge oh, aber die top 10 ist auch, ähm, auch noch ziemlich äh, fleißig wenn man das zusammenzählt kommt man da auf 94 Prozent also dann sieht man so 6% haben dann mit 1389 anderen eingereicht. Dasselbe haben wir auf Snapshot. Hier sind 347.000 Bilder. Top 10 ist auch unglaublich fleißig und hier ist die Top-30 dann noch stärker mit 97%. So. Wie schaut das über die Jahre verteilt aus? Die Jahre sind nicht immer, nicht immer ähm, gleich verteilt. Hier haben wir ja einen Webshop gestartet. Da haben wir ganz viel gemacht. Letztes Jahr haben wir gerade ein bisschen geschwächelt, aber das holen wir dieses Jahr jetzt eher, äh, stark auf. Dann hier hatten wir SDK ähm, 01 diese eisenbahn und die Industriebilder, die online gingen. Da gingen so 70.000 Bilder aufs Mal los. Und dann haben wir ein bisschen entschwitten bei uns im Büro. Ja, genau. Also es, ist immer, es ist immer noch, indem man wahnsinnig viele Menschen, die wir pro Jahr bekommen. Unsere Social-Media-Aktivitäten, die einen oder anderen kennen das auch und ich nehme an, den Blog verfolgen die meisten von Ihnen regelmäßig. Wir haben seit 16, seit der Blog läuft, 704 Beiträge geschrieben, darunter auch einige von Ihnen, was uns immer sehr freut, weil ich finde es immer viel spannender, wenn, die, wenn, wenn wirklich diejenigen, die an den Büchern gearbeitet haben, auch erzählen, wie sie es gemacht haben. Und nicht, wir probieren, das mit den E-Mails irgendwie zu rekonstruieren. Ähm, 304 Kommentare, das ist euch auch ganz viel, mir heute aufgefallen wurde, auch auf diese Beiträge angeschrieben. Und dann haben wir noch ein Forum im Blog, da gibt es so vier Spalten, vier, vier unterschiedliche ähm, ähm, Themengebiete, wo man äh, Fragen stellen kann, wo sie untereinander diskutieren können. Da müssen, früher musste man immer uns schreiben, könntet ihr uns die E-Mail von dem und dem geben, damit ich mit dem direkt diskutieren kann. Das haben wir jetzt gelöst, dass man das im Forum äh, bilateral machen kann. Das sind zwei. Zwei, die sind ganz fleißig. Das wissen Sie wahrscheinlich im Kreis und Thomas Pistor, die diskutieren da. Nur schon mal mitlesen, ist meistens schon ganz spannend. Genau, Sie haben 26 unterschiedliche Themen, teilweise auf ein Bild oder auf eine Bildreportage äh, angelegt und da kann man dann mitdiskutieren. Das lohnt sich auf alle Fälle da mal reinzuschauen. Dann sind wir auch seit äh, einem da Jahr dann auf Twitter. Da bemühen wir uns auch jeden Tag, morgens um neuen kommt irgendein Tweet. Wenn wir am Montag, kommt immer der Blog, am Freitag auch. Oder wenn wir neue Bilder online stellen, dann sieht man das hier. Das, wenn wir so Comet, meistens kommen Kometbilder bilder so wieder mit neuen Tranche aus der Pressefotografie, so 300 neue Bilder. Und das erzählen wir ihnen auf Twitter in der Kurznachricht. Das lohnt sich nicht, extra einen Blogpost anzulegen. Aber wir bemühen uns, dass wir diese zwei Geschichten Twitter, dass wir den Twitter demnächst oder bis Ende Jahr hoffentlich auch im Blog integriert haben. Dann muss man ja noch an einem Ort schauen, wenn das läuft. Genau, jetzt nochmal eine schöne Abbildung. Wir schreiben immer schön mit, was das uns das für Ressourcen kostet, damit Sie damit ein Bild bekommen. Ich weiß Ihre Ressourcen ja, habe ich auch schon öfters hochgerechnet, ist natürlich dann höher. Ähm, Sie sehen, bei SnapShop sind wir, sind wir richtig effizient geworden, weil hier, als wir begonnen haben, haben wir nicht jedes einzelne Bild validiert und geguckt. Ist das jetzt oder muss man da noch nachjustieren? Und irgendwann haben wir dann SnapShop weiter so weiterentwickelt, dass man mit einem Klick die ganzen Bilder von einer Person, wenn man weiß, wie die Person arbeitet, können wir das mit einem Klick dann 40 Bilder validieren. das ist äh, dann auch ein bisschen weniger aufwendig. Aber nicht selbst sehen Sie, ähm, sind wir doch jedes Jahr so, das ist eine Vierteljahreszeit für eine Vollzeitstelle am Beta Zürich. Wir arbeiten 2.000 Stunden pro Jahr, wir sind quasi für die 100 Stunden Viertelstelle aufwenden. Das sind wir äh, zu dritt. Und die sind heute alle hier, die spitzen ganz schön an den Spitzen, an den Ecken. Heike Hafer Ronald habe ich schon erwähnt und Florine Hohunter. Das sind die, die eigentlich diese E-Mails und Snapshots abarbeiten und bearbeiten und integrieren in Datenbank. So, jetzt noch unsere Highlights. Ähm, wir haben ja letztes Jahr, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, haben online das neue Webfrontend ein. Ähm, Eingeläutet und da sind wir immer wieder noch ähm, neue Funktionalitäten aufsetzen und dann verbessern. Wir finden es total toll, ganz viele finden es auch toll. Ich weiß, es gibt aber auch kritische Stimmen, die hören wir natürlich auch und äh, da sind wir dann auch sehr ernst. Jetzt zum 1. August haben wir ganz vieles auf einen Schlag, wo wir ganz lange auch äh, darauf hingearbeitet haben, online stellen können. Zum Beispiel ein wichtiger Wunsch, dass man, wenn man ähm, Resultateliste bekommt und dann Bilder durchklicken will, dass man unten dann auch sagen kann, ich will jetzt zur zu Resultateliste 52 gehen. Das machen die meisten, blättern sich durch. Und dann machen sie mal eine Pause und wollen am anderen Tag weiterarbeiten. Und da hätte man nur immer bei der ersten Seite wieder klicken können. Jetzt kann man direkt schreiben, ich will auf Seite 52. Das ist für die, die wirklich systematisch durchgehen, ein großer Komfort. Dann haben wir Informationen zu den einzelnen Feldern hinterlegt, wo man lesen kann, was er, er kriegt er eigentlich bei diesen Metadatenfeldern. Originaltippen haben wir einge. Das zeigen wir an, was wir total toll finden, dass wir jetzt auch englische Übersetzungen, äh, wenn man auf die englische Sprache bei Epix wechselt, dann sind jetzt alle Titel übersetzt ins Englische. Um quasi auch nicht deutsch, weil die meisten Titel sind ja bei uns deutsch und auch nicht deutschsprachige die die lesen können. Dann haben wir Platzhaltung, und sind wir noch so ein bisschen am Testen. Wir haben den, bei Comet Bildern, da haben wir, machen wir nur Auswand digitalisieren, weil es einfach eine Million Bilder einfach too much auch ist und nicht immer alles auch so toll oder nicht so interessant und es wiederholt sich dann auch teilweise, aber wir haben die Metadaten. Die haben wir elektronisch aufgearbeitet in den letzten Jahren. Und da haben wir jetzt auch die Metadaten online gestellt. Und das kriegt man dann Platzhalter. Ähm, die kann man auch ausblenden, das haben Sie hoffentlich schon gesehen. aber also, falls man sich nervt, wenn man nur Platzhalter bekommt und keine Bilder, das kann man ausschalten. Bei den Filtern uns muss man das dann ohne mit Bild wählen. Dann AI noch weiter eingesetzt, das künstliche Intelligenz. Jetzt haben wir alle Bilder, die, die Hauptfarben aus den Bildern rausgezogen. Jetzt also können Sie quasi wie Bildredakteure so eine Recherche machen. Ich brauche heute violette Bilder und da können Sie die Farben. Also es ist nicht schlecht, wenn man mal irgendwie einen äh, anderen Ansatz wählen will. Man kriegt auch da wieder ganz neue äh, Einblicke in, in unseren Bildbestand. Ein Riesenthema, Swiss Names, das sind wir dran, da, die hatten wir so eingerichtet, also das, was so aus Snapshot rauskommt, das wird dann übersetzt in Namen, dass man die auch textuell findet. Die hatten wir in der Volltextdurchsuche drin gehabt, es waren aber unglaublich viele Swiss Names und zwar noch nicht, der Algorithmus war noch nicht optimal, das haben wir jetzt in diesem Jahr gemacht ist aber noch nicht online gestellt und nach unserer Umfrage im Mai haben wir das dann weggenommen, um uns und viele von Ihnen weniger zu ärgern mit diesen vielen Treffern, wo man denkt, kann nicht sein, oder? So, das haben wir jetzt mal offline getan. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen den Unterschied gemerkt. Der Twitter-Kanal, wer es noch nicht gesehen hat, so schaut das hier aus. Genau, wir haben unterdessen sind 783 Follower und VW folge ich auch immer das ist wirklich total spannend, was dann da, was man jetzt im Moment sind die auf dem Feld, dann kriegt man die neuesten Bilder und Schockmeldungen dann direkt auf Twitter hin. Wir machen noch auch Wikipedia-Schreibwerkstätten. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört oder gesehen. Da haben wir jetzt letzten Mai und diesen Mai zwei Werkstätten gemacht. Da geht es meistens dann darum, wir wollen unsere Professoren an der ETH, seit der Gründung der ETH, das sind so rund 2000 Köpfe, von denen wollen wir auch bis zum nächsten Jubiläum, das ist 2030, dann wird die ETH 175 Jahre alt, wollen wir von jedem einen Artikel haben, schreiben natürlich nicht wir, wir sind Bild, aber wir gucken, dass wir die Bilder zur Verfügung stellen, dass jedes, wenn man einen Artikel über eine Person liest, dann will man in der Regel eigentlich auch ein Gesicht dazu sehen und das ist dann das, was wir zur Verfügung stellen und mit den Professoren schauen wir, ob wir Bilder von denen bekommen. Das läuft ziemlich gut. Da gibt es auch eine riesen Wiki-Seite. Können Sie mal drauf, wenn Sie das jetzt interessieren würden. Und wir planen euch jeden Mai eine Schreiberstadt. Da kann man auch als äh, Neuling mitkommen. Und da ist immer ein Wikipedianer, äh, der einen dann schult und Tipps, Tricks und Tipps gibt. Ja. Untertitel aktiviert, okay. Dann, Snapshot ging ja international, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, letzten, letzten Juli. Da haben diverse, ähm, Brasilien ist dabei und Vorarlberg. Und da hören wir aber später noch mehr dazu. Genau, die Vorwerke sind, also die dort endeten Rhein sind jetzt auch dabei. Da haben wir doch auch ein bisschen Ortskenntnis als Nachbarn. Dann hatten wir letzten November mit Jens und seinen Technikern ein Online-Event. Da waren auch ungefähr 44 Personen dabei. Und da hat der Jens dann uns ein bisschen ausgehorcht, was wir so denken von Entwicklungen, die sie andenken. Ob das etwas wäre oder wir konnten wir so ein bisschen mitdiskutieren und das wollen wir dieses Jahr wiederholen. Wir werden dann einen Apero termin, termin äh, aushandeln, das werden wir das eben dann mitteilen. Das wird auch wieder online stattfinden, das ist eigentlich relativ praktisch und geht ziemlich gut. Dann ein anderes Highlight hatten wir erst kürzlich im Juni. Thomas Pfister und ich gingen an die österreichische Citizen Science Konferenz in Dornbirn, Vorarlberg. haben wir den Thomas auch wieder getroffen. Ähm, da ging es darum, dieser Citizen Science stand unter dem Motto, warum sollte ich meine Freizeit opfern und oder mich als Citizen Scientist ähm, betätigen, ich könnte in der Zeit auch irgendeinen Schrebergarten oder was auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man seine Zeit sinnvoll verbringen kann. Und da habe ich gefunden, ja, das, da können wir doch etwas bieten, anstatt dass man immer nur drüber und sitzen sein seinen spricht, äh, nehme ich einen diesen kleinen Tisch mit und mache mit dem ein dialogisches Gespräch, wo ich den ein bisschen ausfrage und das er ein bisschen erzählen kann, warum und so und überhaupt und wie viel er da er und das war ziemlich gut, es hat uns ein Spaß gemacht. Das Publikum war auch ganz angetan. Wir haben ganz viel von uns gelernt, würde ich so sagen. Genau, da gibt es Folien und wir, werden, wir sind auch noch an einem Artikel am Schreiben, der dann publiziert wird. Die Umfrage da, ähm, das war im Mai, habe ich Sie ähm, aufgerufen, mal zu... 15 Fragen zu beantworten, wie sie überhaupt recherchieren äh, auf ePIX, weil wir haben mehr als ein Jahr schon die ähm, Bilder mit künstlicher Intelligenz getaggt. Und da hatte ich dann irgendwann mal so einen Zweifel nach anderthalb Jahren. Es ist ziemlich aufwendig. Man muss jeden Tag die Bilder abends anstellen, also aktivieren. Das können wir nicht während der Arbeitszeit machen, weil dann können wir und sie und niemand mehr arbeiten, weil das System würde in die Knie gehen. Und jeden Abend das anwerfen und irgendwie so, ja, schon mehr als anderthalb Jahre. Und braucht das überhaupt jemand? Wir such, suchen eigentlich unsere Benutzer. Da haben wir diese kleine Online-Umfrage gestartet und es haben 199 Personen mitgemacht. Ich konnte das teilweise schon mal am Bibliothekartag in Leipzig dann präsentieren, aber die ganze Auswertung ist in Vorbereitung. Ich hoffe, dass das im Oktober dann publiziert wird. Das werden Sie dann auf dem Blog dann auch mitbekommen. Dann sind wir schon beim Aus. Wir werden am 5. Oktober ähm, eine nächste große Tranche von Hans-Peter Bertschi und seiner Industriekultur launchen. Da wird der Teilbestand 03, das sind seine Kleinbilddias. Das sind ungefähr 120.000 Kleinbilddias. Das sind alle seine Weltkreise. Also ich weiß nicht, in wie, wie vielen Ländern er war. Ähm, die kommen jetzt dann alle online. Dann eben der zweite Snapshot-Online-Event, dann werden wir am Blog, habe ich schon angetönt, den relaunchen, gucken, dass wir Twitter einbauen können und was wir mit ähm, Jens und haben Technikern dran sind, diesen Footprint, wo eben dann die äh, Georeferenzierung, was ist auf dem Bild, haben wir an dem Footprint verbessert, den Algorithmus angepasst, und jetzt müssen aber alle Bilder natürlich neu berechnet werden, weil wir nicht nur 30 Bilder haben, sondern 150.000. und das vielleicht, wenn Sie nur schon eine Minute für die Neuberechnung ansetzen, dauert das. Und dann muss es noch zu uns kommen. Ich denke, wir rechnen die Q4 bis Ende Jahr, denke ich, haben wir das dann online. Genau. Und dann können wir dann auch auf den Luftbildindex und dann können wir die Swiss Names wieder online stellen. Und wenn es dann gar nicht geht, hören wir das dann schon von Ihnen. Dann nehmen wir wieder weg. Ja, und was Elias noch angetönt hat, wir haben noch ein neues Chicos-Projekt in, in Anfrage. Da werden wir am 1. Dezember, wenn alles klappt, starten. Da werden wir dann die Bilder, die wir jetzt bearbeiten, quasi gerade weiterverwenden in dieser neuen Applikation, die da... Ähm, gebaut werden soll. Da müssen wir dann eigentlich nichts mehr viel machen. Wir sind dann nur Bilderlieferanten. Aber es wird auch, also wir hoffen, dass, wir, dass das kommt. Das wird auch sehr toll. So, genau. Jetzt kommt quasi, weshalb wir auch hier sind. Ihnen wieder einmal zu sagen, dass wir immer wieder erstaunt sind und total beglückt auch sind, dass es sie gibt in unserem Bildarchiv, in unserem Leben. Und das, ähm, ohne ohne Einsatz würde unser Bildachrief anders ausschauen und unser Alltag sowieso. Sie erweitern unseren Horizont nicht nur auf Metadaten-Ebene, sondern auf vielfältige Art und Weise. Und das finden wir total toll und deshalb möchten wir Ihnen wirklich von Herzen alle, die hier sind, aus dem vielen Dank sagen. Und wir hoffen, dass wir noch eine Weile miteinander zu tun haben werden. Wir freuen uns auf jeden Fall jeden Tag, wenn was reinkommt. Gut. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe noch zwei, drei, ich habe lange mit zwei Schmankerl. Genau. <lacht> Weil Elias sagt, wo ich hätte Bilder zeigen wollen von der China und der Caroline und die Caroline ist eben jetzt im Flieger irgendwie von der Explosion, die konnte nicht hier sein, aber China ist hier. Und wir haben im Frühjahr mal intern einen B Film gemacht, um uns als Bildarchiv intern in der Bibliothek vorzustellen. Da haben wir Low Level mit dem Handy so einen One-Shot-Film gemacht, wo sie auch ein bisschen sehen, wie es denn bei uns ausschaut. Und ich habe mir schon gedacht, nächstes Treffen machen wir da mal vor Ort hinter den Kulissen mit Besuch des Digi-Centers. Aber jetzt schon mal so ein einminütiger Film, wo sie ein bisschen Eindruck bekommen wie das war. Geht. Von unserem Alltag. Jetzt ist Thomas noch, macht noch einen Zwischensport hier, bevor ich noch einen, zwei Polen habe. Gut, cool, Thomas, ist auch ein Mikrofon. Das ja. ist auch besser für die Augen, für die Zoom-Aufnahmen für den Bühnen danach. Ja. So. Bitte. Ja, Danke, Nicole, dass du mir die Gelegenheit bietest, ganz kurz an die Crowd zu sprechen. Es geht darum, ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Ich bin also der Vertreter einer dieser internationalen Exoten äh, <lacht> aus der Fasberger Landesbibliothek. Äh, wir konnten uns also dieser Schweizer snapshot initiative anschließen. Äh, und es waren, also in dieser ersten großen Kampagne haben wir 13.000 Feldhofsbilder online gestellt und äh, vor sich eine regionale Kraut bilden konnte, haben die ETH Kraut unsere Bilder abgearbeitet. Also das waren dann, äh, wir haben das jetzt auch ungefähr nach deinem, nach deinem Schema hochgerechnet, das sind 1.500 Arbeitsstunden, die hier geleistet wurden, äh, in einer unglaublichen Qualität. Äh, die Bilder waren also in drei, drei Monaten waren die weg. Uh, und ich möchte also jetzt, es ist auch so, dass auch hier die, die Top Ten um die 90 Prozent abarbeiten, uh, vielleicht ist jetzt nicht der Anlass, aber ich möchte danach den Herrn Zweifel von den Anwesenden, den Herrn Heer und Herrn Hegli zu mir bitten. Uh, ich habe da noch eine kleine regionale Spezialität, den drei <lacht> uh, ein, klein, ein winziges Dankeschön im Verhältnis zu den vielen Arbeitsstunden. Die geleistet wurden, äh, ein ganz großes Dankeschön an ihre Mitwirkung. Äh, dank rückwirk rückwirkend äh, bitte natürlich nach vorne. Äh, wir planen für nächstes Jahr eine Kampagne mit ungefähr 40.000 40 äh, Schreinobilder und zwar das ist ein Versuch. Äh, es gab in den 80er Jahren das Geschäftsmodell mit dem Hubschrauber, über das Land zu fliegen, Ortsteile, Ortschaften, Häuser zu fotografieren. Und dann steht der Woche später der Vertreter vor der Hausführung und versucht, dieses Bild zu verkaufen. Okay. Äh, wir haben eines dieser Archive aufkaufen können. <lacht> äh, um wenig Geld. Es äh, sind fast 40.000 Fotos. Äh, und wir haben die 2023 online stellen. Äh, wenn man das ungefähr hochrechnet, dann deckt das ungefähr 70% des der Zielungsbestandes im Fall ab. Also es ist eine sehr umfassende, äh, Dokumentation der Siedlungsgeschichte. Äh, es ist dann auch nicht so, dass wir da ganz alleine stehen als überweg, wir haben Unterstützer, Landesamt für Raumplagen ist dabei, äh, es ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation dabei und es ist bei uns das regionale Architekturinstitut dabei. Also man sieht da doch, das ist nicht nur, äh, das ist schon auch äh, Grundlagen, also das ist eine Grundlage für weitere Forschung und auch für ganz praktische Anwendungen, größtenteils für die Raumplanung. Ich bedanke mich bei dir und bei, den, und bei der Crowd, die für uns den Großteil der Arbeit geleistet hat. Dankeschön. Ja, die, Frau, vielen Dank. Dank. Dazu kann ich nur sagen, wir haben die Firma Ercolon okay? ja, und wir haben die Ercolon Schweiz sieben Jahre haben mit diesen äh, siebgeflogenen Bildern, wo man die äh, Einfamilienhäuser sieht und auch die Sinnfold und die Landwegen und die Kiliam Sinnifold und deshalb sind wir noch ein bisschen zurückhaltend. Wir hätten dann eine Million. <lacht> <lacht> <lacht> sind aber nicht digitalisiert da war wir warten dann noch, wer noch anderes zu machen. Aber ja, total spannende Bilder. Gut, jetzt noch die zweitletzte Folie. Wir haben neu, heute Druckfisch erhalten. Einen Jahresbericht haben wir dieses Jahr wieder mal geschrieben, und zum ersten Mal. Der liegt, wo ist die Heike? Ah, da, Sebastian, könntest du diese Schachtel hochlupfen und da oben hinstellen beim Ausgang dann? Da kann jeder, der Lust hat, sich einnehmen. nehmen. Wer keine Lust hat, der wird auch online gestellt, kann man einfach das PDF dann durchblättern. Ähm, wir haben total Freude, das ist ein schöner Bericht. Da kommen Sie natürlich auch hin vor, keine Frage. Dann, jetzt wenn wir zum Apéro runtergehen, haben wir da noch so drei Stellwände mit so ein bisschen Infografik, ein bisschen aufbereitet, weil wir ja heute quasi ein kleines Üblieren auch machen mit fünften Crowdsourcing-Treffen. Und da haben wir so ein bisschen Statistik und Zahlen. Da können Sie sich ein bisschen angucken. Die PDFs gibt es auch, wer die gerne dann haben möchte. Einfach melden. Jetzt vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zum Snapshot. Morgen kommt der Blog, wo alles nochmal schön beschrieben ist, wo Sie alles schön nachlesen können und wenn Fragen sind, einfach ans Bildarchiv eine Mail schicken, es ist auch alles im Blog drin. Alles. In Sie. Turina ist hier, wird sich bemühen, die Antworten an, anzugucken oder Probleme. Im Moment läuft es nicht, oder? Wir haben noch irgendeinen Bock drin, aber da sind die Techniker auch dran. Triple ähm, AF ist irgendwas, aber sind, da muss man dann vielfältig bei uns, bei euch und überall gucken, aber das kriegen wir auch alles noch hin. Ähm, das ist vielleicht das Wichtigste. Genau. Ja, <lacht> die Bilder sind übrigens hier immer, wenn es Bilder sind, die online sind unten rechts, ist der DIY, falls sie die brauchen, Unterladen. Also sie wissen ja, wie das geht. Also genau, jetzt abgeruht, yes, wir gehen, ähm, glaub ich glaube, jetzt nur die Türe haben gerne damit wir nicht zu so viel schleusen müssen. Heike steht parat, sie wird schon mal langsam vorausgehen, einfach die Treppe, zwei Treppen runter oder? oder nur eine. Sei mal, Sie können es eigentlich nicht verfehlen, da, dann, wenn man runterkommt, ist dann ein großer Tisch mit Apéro und gibt ein oldschool apéro mit Fleisch und Käse. Ja. Und natürlich ja. Wunderbar. Und diejenigen, die in Zoom dem sagen wir jetzt adieu und vielen Dank, dass Sie auch bei uns waren. Wir hoffen, dass wir uns dann auch wieder sehen. Die Kammer jetzt leider ein bisschen zu kurz. Aber Wunderbar. Vielen Dank. Bis gleich.